Leute. Ich habe Da hab ja. Der hat mit Spawn, hier. Yeah, ja. one time, one time, yeah. You in die der, ist ein Hund, oder? Einer, der Dollars is done. I burn a lot of people. I don't need nobody else. People try to take my credit. I can do it by myself because I got it the You right, though. Trying to save my time. I've been feeling like a geico. Bothering in my prime. I've been feeling like a Michael. Trying to get another comma, but it ain't a typo. Don't that it coming, in. I gotta keep running. I'm feeling the love and I keep it a hundred. I get it. How I want it. I've been at it five years. Never getting Headshot. Achtung, ja, der Digi. Weil. Hör hinter Wo ist sie? Im innen drin? Da ganz weit rechts. Oh, okay. Da war rechts, ja. Okay. Ja, da wischt. Done. Hast du dann Yes. yes. Oh, nehmen wir, ja, wenn White House. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Einer ist White House. Natürlich gibt es in Haiti. Ah ja, der hat mir keine Idee. Aber wenn er da drüber springt. Also einer meine. Ich kann glaube ich sogar relativ safe retten, wenn man das darf Down. Keine Ahnung. Ich ist. Right it, oh, okay. so. oh, das ist Wo kannst du schauen? Ist da was oder? Ja, nice Hier waren. Was ist denn neben mir, ein Das heißt genau da halt Du kannst nicht zu mir rein, wenn du nicht vor und greifst schmeißt. du bist auf nicht straight up there. Oh mein Gott Da oben ist er Die Frage, die sich erstellen stellen, ist das ein neues Das oder ist, oder dem Haus Oh Lord, ich hab das ja auch Lord. Oh, nein, es ist nicht der, der mich kennt, das Ding aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass ein Mate im Haus liegt. Oh, nevermind, das sind zwei. Aber keine Schuss mehr! Ah, ja. Wer denkt, dass wir schon wieder rein was holen? Ich hab ihn gesehen. Oh mein Gott. Ich denke aber wir landen noch. Das sind übrigens die zwei, die ich erwischt habe. Unter dir. <lacht> Den einen hab ich gemacht, bin ich hochgelaufen, wieder runterkommen, aber meinen anderen dann genau der Grenzstreiter erwischt. Ich meine die anderen drei, weil einer liegt da, der hat vielleicht einen guten Name? Das Team draußen, und das Team so ist noch der wird wahrscheinlich wieder aufstehen, aber der Schuss was nicht so irgendwas, was du schmeißen kannst? Und sonst Dachrückseite und drauf, oh nein, das hilft auch nicht. Hold on. da kannst du eigentlich Ja, und da. Jetzt sind wir da oben. Der andere liegt auf jeden Fall. Nice, dass der, den schon hattest. Das ist der andere, nice. Ah, Alter, die Dolchkirchen. <lacht> Boah! Oh, uh, uh. Das läuft ich trotzdem immer noch. Hit. Nee, mir sah an Bob hinter mir. Das ist noch links gerade Hat mir. Das sollte doch. Okay. Er hat meine Mordhütte. Waffe weg. Oh mein Gott, Alter! Mein Bulst, Alter, ich weiß nicht, wo der ist. Jetzt können wir gleich distracken.